Und deshalb am Schwarzen Meer, wo einst Touristen ihren Urlaub genossen, stehen die Hotels leer seit dem russischen Angriff auf die Ukraine. In den vergangenen Monaten sind hier aber viele Vertriebene aus den besetzten Gebieten gestrandet. 68.000 hat die Stadt offiziell registriert, geht dabei aber insgesamt von 200.000 Menschen aus. Sie alle müssen untergebracht werden. Und weil der Wohnraum so knapp ist, haben Hotels Geflüchtete aufgenommen. Ein Dach über dem Kopf und immerhin eine Herdplatte. Seit rund einem Jahr wohnt Familie latisch in einem Hotelzimmer in Odessa. Der Heimatort der Familie Volnawacha im Osten der Ukraine ist von russischen Truppen besetzt. In das Haus von meinem Sohn ist eine Granate eingeschlagen. Die Wände sind eingestürzt, die Fenster zerbrochen, alles wurde gestohlen. Rund 200.000 Vertriebene sollen allein in die Metropole Odessa im Süden der Ukraine gekommen sein. 85 Hotels vermieten leerstehende Zimmer günstig, weil Touristen ausbleiben. In Odessa kostet äh, Wohnräume sehr, sehr viel äh, und äh, wir haben die Möglichkeit, äh, äh, billiger, billiger diesen Wohnraum zu leisten, zu, zu geben. Bislang haben die Binnenflüchtlinge auch von der Stadt Hilfsgüter und etwas Geld bekommen. Die Stadt wird die Hilfe nach und nach einstellen. Das wird nicht nur hier, sondern landesweit passieren. Es ist schmerzhaft, Menschen Hilfe zu verweigern, die ihren Besitz und auch ihre Jobs verloren haben. Familie Latish steht, wie viele andere Vertriebene, vor einer ungewissen Zukunft.